Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern im Betrieb. Welche Regeln sollten für Mitarbeiter im Betrieb gelten? Folgende Regeln sollten für Mitarbeiter im Betrieb gelten. Kunden gegenüber stets sauber und gepflegt auftreten. Alle Kunden höflich begrüßen. Jeden Kunden ausführlich und bereitwillig beraten, sowie den Kunden stets das Gefühl geben, dass sie ernst genommen werden. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Vorgaben für das Verhalten von Mitarbeitern im Betrieb. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat.